Okay, hier ist einmal der Klassiker. Sie fahren mit dem Auto in den Urlaub, einer fährt und verlässt sich auf den Beifahrer, dass er rechtzeitig Bescheid gibt, wenn es Zeit ist, den Winkel zum Abbiegen zu betätigen. Äh, Sie wissen natürlich, was jetzt passiert. Interessanterweise entgegen meiner Erwartung hat sich, auch durch die Navis, nichts an dem Konfliktpotenzial dieser Situation geändert. Also, der eine sagt es, nicht rechtzeitig oder der andere reagiert nicht schwer genug. Über diesen Punkt können Paare lange genug streiten, um sich dabei den Urlaub zu verderben. Natürlich gibt es alle möglichen Varianten zu diesem Rätsel, wer in der Situation definitiv recht hatte. Von falsch das Navigationsab eingestellt bis den Namen falsch zum eingeben gesagt. Na. Aber bevor wir Ihren Beitrag zur Sammlung anschauen, lassen Sie mich eine andere Ebene ansprechen. Ohne Zweifel gibt es, was die Strecke angeht, eine, die kürzer ist und eine, die länger dauert. Eine, die frei ist und eine, auf der sich die Laster stauen, etc. Die Fakten sind die Fakten. Das stelle ich nicht in Frage. Egal, ob rechtzeitig gesagt, aber nicht gehört oder zu spät gesagt, in beiden Fällen muss man die nächste Ausfahrt benehmen und den gleichen Weg zurückfahren. Das ist so. Aber ist nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist das Wie, wie man zurückfährt. Tatsächlich ist es nicht nur wichtig, ob Ihr Partner Recht hatte, und es ist sogar egal, ob Sie Recht hatten. Bitte nicht vergessen, ich rede jetzt nur vom Wie und nicht von einem Gerichtsentscheid, wer nun Recht hatte. Wenn es Ihnen beiden darauf ankommt, dass es wichtig ist, festzustellen, wer diesmal Unrecht hatte und wer eine Entschuldigung erwarten darf, dann werden Sie beide Beziehungslebenszeit vergeuden. Das können Sie jedoch verhindern, wenn Sie folgende Haltung einnehmen könnten. Ich weiß, das ist jetzt eine recht revolutionäre Idee für Sie. Es egal ist ob Sie oder Ihr Partner richtig lagen. Wenn Sie in der Situation zusammenhalten, wie es früher in der Hochzeitsformel hieß, in guten und in schlechten Zeiten. Wenn es nur noch darum geht, gemeinsam zu schauen, wie kommen wir wieder auf die richtige Straße. Egal wie oder wodurch wir davon abgekommen sind. Und wenn Ihnen beiden dies gelungen ist, dann die Zeit zu nutzen, über die interessante Gegend zu staunen, die Sie nie entdeckt hätten, ohne sich zu verfahren. Das gleiche Prinzip können Sie natürlich in vielen Partnersituationen anwenden, wo etwas nicht so läuft, wie es beide geplant haben und einer dafür natürlich schuld sein muss. Ja? Sie meinen, das sei aber sehr schwer, was ich da vorschlage? Ja, stimmt. Aber wie man in Bayern sagt, gut ist Es ist halt viel schöner, eine riesen gaudi miteinander zu haben, als eine Gerichtsverhandlung, über, bei der beide einen Urlaub verlieren. Die gute Nachricht ist deshalb egal, ob ihr Partner recht hat oder nicht. Sie brauchen sich nicht Argumente überlegen, warum eigentlich mh, sie doch recht haben. Sondern können eine neue Landschaft Miteinander genießen. Ach, noch eine gute Nachricht. Sollte ausnahmsweise Ihr Partner einmal nach Ihrer objektiven Beurteilung äh, im Unrecht sein und Sie haben nicht insistiert, wie recht Sie haben, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass Ihr Partner nicht Gründe suchen muss, warum er doch nicht Unrecht hatte, sondern es fällt ihm viel leichter zu sagen, hm, ich glaube, dieses Mal lag ich falsch mit meiner Meinung.